Heute beschäftige ich mich mit der Innenwinkelsummenregel der Dreiecke. Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ihr habt es schon gehört. Innenwinkel-Summ-Regel. Aber was ist das? Erstmal kann man das in drei Worte aufteilen. Innenwinkel, Summe und Regel. Es handelt sich also um eine Regel über die Summe der Innenwinkel. Und eine Summe ist das Ergebnis einer Addition. Die Innenwinkel sind das Gegenteil der Außenwinkel. Ja, es gibt Außenwinkel. Und die Innenwinkel liegen innerhalb der Figur. Also muss die Regel lauten, alpha plus beta plus gamma ist gleich x Grad. Die Summe lautet immer im Dreieck 180 Grad. Der Beweis kommt diesen Samstag am 27.10. Apropos, ich habe vergessen zu erklären, warum ausgerechnet ein Dreieck ja, diese Innenwinkelsumme gilt wirklich nur für Dreiecke. Für Vierecke und andere Figuren, also Polygone, gibt es eine andere Innenwinkelsumme. Das kommt aber erst nächste Woche. Man muss aber vorerst die Regel für Dreiecke mitnehmen. Alpha plus Beta plus Gamma ist gleich 180 Grad. Wirklich merken. Und jetzt noch etwas, schreibt euer Wunschthema in die Kommentare und das mit den meisten Likes kommt dann am 13.11. online. Jedoch erfolgt die Auswertung schon am Montag, dem 29.10. um 16 Uhr, da ich da schon das Video aufnehmen muss. Ich freue mich auf eure Kommentare und damit dann tschau's bis zum nächsten Video.